Das Leben ist voller Geschichten. Geschichten, die Spuren hinterlassen und noch lange in Erinnerung bleiben. Geschrieben von namenlosen Helden. Wir geben diesen Helden eine Stimme. Und so ist dann die Sprache in der entstanden. Jetzt wird sehr schmal im Leben mit dem Tod konfrontiert. Jetzt, jetzt kann man das erklären. Einfach an Gott. Ob das nun katholisch oder evangelisch ist, habe ich gefragt.